Liebe Grüne, liebe Zürcherinnen und Zürcher. Eins ist klar, wer seit Mitte 90er in Zürich politisch aktiv ist, vor fast 14 Jahren im Gemeinderat, da ist die Möglichkeit, einen Sitz im Zürcher Stadtrat anzustreben, etwas, das einem wirklich reizt. Unsere Stadt ist eine Vorreiterin für Veränderungen, für eine fortschrittliche, umweltfreundliche und solidarische Schweiz. Zürich ist ein Ort von der Offenheit. Ein Ort, wo viel viele grüne Forderungen Mehrheiten gefunden haben. Und jetzt geht es darum, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, ich habe mir eine Kandidatur für die Nomination auf den zweiten Sitz vom grünen Stadtratsticket, neben Dani Leupi, lang hin und her überlegt. Jetzt ist mein Entscheid gefallen. Ich ziehe mich aus dem internen Rennen zurück. Zwei Gründe haben den Ausschlag gegeben. Der erste ist Bundesbern. Regelmässig hauen mich wildfremde Leute auf der Straße an und danken, dass mir Grüne dort trotz viel Gegenwind eine offene Schweiz vertreten, für den Atomausstieg und die Energiewende kämpfen, für eine Faire Asylpolitik und einen korrekten Umgang mit denen eintreten, wo es schlechter geht in unserer Gesellschaft. Und weil wir den Mut haben, für die Bürgerrechte einzustehen, auch wenn einem das nicht immer nur Lorbeeren bringt. Nach den enttäuschenden letzten Nationalratswahlen ist das für mich ein wichtiges Zeichen. Es braucht uns Grüne in Bern und gab besonders die Grünen in der Fraktion, wo viel Erfahrungen haben und die wissen, wie man auch in schwierigen Umständen Resultate erreichen kann. Der zweite Grund liegt in Zürich. Wir haben mit Daniel leupi bereits einen tollen Stadtrat, der mit dazu beiträgt hat zum klaren Nein gegen die Unternehmenssteuerreform 3. Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass wir als Grüne jetzt im 2017, wo so viele Menschen ungläubig den Kopf schütteln, wenn es aus dem Frauenstimmrechtsfilm Die göttliche Ordnung rauskommt, dass wir Grüne jetzt ein Zweierticket in den Stadtrat mit zwei Mannen aufstellen. Umso mehr. Als sie auch im neunköpfigen Stadtrat vom linksgrünen Zürich gerade mal zwei Frauen hat. Die Voraussetzung, dass wir eine gute Kandidatin könnten aufstellen könnten, jedenfalls diese Voraussetzung erfüllen wir. Karin Rickard ist jetzt dann drei Legislaturen im Gemeinderat. Sie war vier Jahre lang Co-Präsidentin unserer grünen Stadtpartei und im Gemeinderat vier Jahre in der Rechnungsprüfungskommission und danach vier Jahre Fraktionspräsidentin. Das gibt einem den nötigen Überblick und den voll gefüllten Rucksack, für aktiv zu sein in allen politischen Feldern. Trotzdem ist mir mein Entscheid nicht einfach gefallen. Zurückstehen ist nie einfach. Aber es einfach ist auch nicht zwingend immer das Richtige. Immerhin, Karin selber hat ja gerade bewiesen, dass Gleichstellungspolitik nicht etwas ist, wo immer nur zu Ugunsten der Männer geht. Dank ihr haben in der Stadt Zürich die Stadt Zürcher angestellte, ja Mitte 2009 Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub von zumindest einmal zwei Wochen. Überkommen. Ich habe mich entschieden für mich, aber wie die Grünen entscheiden und wenn, das sie tatsächlich ins Rennen schicken, das wird sich zeigen, dann an der Mitgliederversammlung vom 4. Juli. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ich würde mich freuen, und zwar ganz unabhängig davon, wie dann deine Entscheidung an diesem Abend ausfällt. Die Grünen leben nämlich von einer diskussionsfreudigen, von einer erlebigen, von einer streitlustigen Basis. Und wenn sie, wenn du noch nicht Teil davon bist, dann ist es jetzt vielleicht Zeit zu werden. Das würde mich sehr freuen.